Das Wasserkraftwerk Rotgülden in Hintermur im Lungau ist in die Jahre gekommen. Es wurde in der Nachkriegszeit um 1956 erbaut und ist seither in Betrieb. Damit die Kraft des Wassers aus dem Rotgüldensee noch besser genutzt werden kann, wird das Kraftwerk derzeit neu gebaut. Aktuell entsteht das neue Krafthaus etwa zwei Kilometer vom alten Kraftwerk entfernt, direkt an der Stauwurzel des Ölschützenspeichers.